in den letzten jahren haben wir eine ziemlich willkommene entwicklung um, erlebt in irland nämlich den beginn einer neuen welle des feminismus and as well as a kind of a radicalization of uh, many women and young people around questions of sexism and oppression eine radikalisierung von äh, vielen äh, Frauen und Jugendlichen ähm, an äh, den Fragen von Sexismus und Verdrückung. Blaming, the anti -rape on US hm. Wir hatten auch äh, Bewegungen wie ähm, die ähm, Rage Against Rape Bewegung in Indien, also gegen Vergewaltigung, oder ähm, die uh, Bewegung gegen uh, Victim Blaming, also gegen die Vorstellung, dass uh, Frauen, die vergewaltigt werden, selbst dann schuld sein an uh, Universitäten in den USA. There's been uh, movements uh, for increased abortion rights in Spain, in Ireland, in parts of Latin America. Und es gibt eine Bewegung uh, für den Ausbau von um, Abtreibungsrechten in uh, Spanien, in Irland und in Teilen, der Teilen Amerikas. Movements to challenge violent, male violence against women in Brazil and Argentina. Bewegungen gegen Männergewalt gegen Frauen in Brasilien und Argentinien. We've also seen that young black women have been playing a leading role in the Black Lives Matter movement. And there's also a new uh, rise in LGBT struggle. Wir haben auch gesehen, dass äh, junge äh, schwarze Frauen anführende Rolle in der Black Lives Matter-Bewegung äh, spielen, und ähm, es gibt auch einen neuen Aufschwung von lgbt -Kämpfen. And this radicalization and these new uh, these new movements are extremely important. Und diese Radikalisierung diese neuen Bewegungen sind extrem wichtig. Uh, also because they reject third wave or post-feminism auch weil sie den äh, sogenannten dritte Welle Feminismus oder Postfeminismus äh, ablehnen die idee dass you focus on individuals trying to become successful severing the ruling elite and so on diese idee dass so um, um erfolgreiche ähm, Individuen äh, ginge oder äh, um die um diese Idee, man müsse nur die herrschende Elite feminisieren und so weiter. So in that way, lots of these movements are quite uh, sometimes overtly, often inherently critical of capitalism, which is very important. Und äh, viele dieser Bewegungen sind äh, oft äh, schon äh, von, haben von sich aus Kritik am Kapitalismus, was sehr wichtig ist. The context of this burgeoning new women's movement is, uh, is, is important to Und um, es ist wichtig uh, diesen Kon den Kontext dieser neu aufblühenden feministischen Bewegung zu analysieren. Und für mich steht es im uh, Kontext von um, Jahrzehnten jahrzehntelang gesteigerten Feminismus, in, um, um, in, um, in der Werbung, in neuen Medien und so weiter. Um, uh, an unprecedented Level of the objectification of women's bodies. Einer beispiellosen Intensität der um, Objektifizierung von uh, Frauenkörpern. When women are objectified, they are dehumanized, and that's the culture in which the... The, the ideas that perpetuate violence against women uh, are fostered. Und uh, wenn Frauen objektifiziert werden, werden sie entmenschlich. Und uh, das ist uh, die Kultur, in der um, Gewalt gegen Frauen gedeihen kann. And this this has been the context for a whole period. And then you have an extreme crisis of capitalism hitting in, in that environment. Und uh, das ist schon um, eine ganze Weile so. Und, um Dazu kommt jetzt die ähm, extreme Krise des Kapitalismus, die jetzt, ähm, sich ähm, in dieser Umgebung quasi auswirkt. also economic Also, neben dieser, man könnte sagen, ideologischen, äh, diesem ideologischen Angriff auf äh, Frauenrechte, haben wir auch einen äh, massiven äh, materiellen, äh, Angriff und äh, eine Zurückdrängung äh, der wirtschaftlichen Position von Frauen. Um, so increased poverty, increased low pay, also steigende Armut, äh, wachsender Niedriglohnsektor, Abbau von äh, öffentlichen Dienstleistungen, die äh, gerade für Frauen besonders wichtig sind, sowohl als Beschäftigte im öffentlichen Dienst als auch als NutzerInnen. Und ich denke, es ist die Intersection von all diesen Faktoren, die wirklich radikalisiert und politiziert for für women sections of Frauen. Und die Überschneidung dieser Faktoren war entscheidend dafür, dass ganze Schichten von Frauen radikalisiert wurden. Um, und immer wenn es eine neue Bewegung gibt, ist es sehr wichtig, zurückzuschauen und die Lehren zu ziehen aus vergangenen Kämpfen. And it Und es waren die Massenbewegungen und Massenkämpfe der 60er und 70er, die Riesige äh, Erfolge für Frauen äh, gebracht haben. Diese Frauenbewegungen waren oft besonders dann erfolgreich, wenn sie sich mit äh, der äh, mit breiteren Bewegung der Arbeiterklasse und mit den Gewerkschaften vernetzt haben. For example, in the fight for equal pay. Zum Beispiel im Kampf für gleiche Löhne. Um, but also uh, if in examples like the struggle for abortion rights in Britain, the trade union movement played a very, very important role. Oder zum Beispiel auch im äh, Kampf für Abtreibungsrechte in Britannien, wo äh, die Gewerkschaften eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Struggle and women entering the workforce in particular have been important, uh, have, have uh, resulted in important gains, very important gains for women. Mm. Und äh, die äh, Kämpfe von Frauen, die äh, wenn, ähm, neu äh, quasi auf den Arbeitsmarkt gekommen sind und angefangen haben zu arbeiten äh, im Betrieb waren ähm, sehr äh, wichtig für ähm, die, äh, diese Erfolge. Aber trotz diesen wichtigen Fortschritten äh, gibt es immer noch keine Gleichberechtigung und ähm, äh, tatsächlich äh, gibt es mittlerweile Rückschritte, und wir müssen uns fragen, warum. Politics into its heart. Und äh, für uns ist es äh, sehr wichtig, dass äh, dieses neue feministische Erwachen antikapitalistische Politik ähm, in seinem Herzen trägt. The key question ist, dass capitalism rests upon um, and profits from exploitation of women. Die, das liegt daran, dass der Kapitalismus auf der Ausbeutung von Frauen beruht und von der Ausbeutung von Frauen profitiert. Zum Beispiel hat der Kapitalismus uh, in seiner Geschichte die Idee der Kernfamilie um, ja, verstärkt. Uh, a kind of notion of Mann als Head of the Household diese patriarchale Idee, des Mannes als Haushaltsvorstand. Really by re, by Und uh, obwohl diese ähm, patriarchale Idee ähm, untergraben wurde durch ähm, die Realität, die ähm, äh, sich darauf ausgewirkt hat. It's still the case that women play a very important role for capitalism. Spielen Frauen immer noch eine sehr wichtige Rolle für den Kapitalismus? In, in reproducing, uh, not just by being child bearers, but also through the unpaid labor that they do, the unpaid caring labor, neue new workforce for capitalism. Durch äh, die Reproduktion von Arbeitskraft für den Kapitalismus, ähm, nicht nur äh, durch das Austragen von Kindern, sondern auch ähm, durch äh, die ähm, unbezahlte Haushalts- und äh, Reproduktionsarbeit, die sie ver verrichten. This free labor could be um, uh, child rearing, looking after sick and elderly relatives, pastoral care of uh, all, you know, um, uh, free counseling and assistance, which is a huge issue in capitalist society today, mental health questions. Und ähm, diese ganze kostenlose ähm, Arbeit dazu gehören. Ähm, das äh, aufziehen von kindern die pflege von angehörigen aber auch ähm, emotionale ähm, pflege und unterstützung die ähm, im ähm, heutigen ähm, kapitalistisch, äh, kapitalistischen system äh, immer wichtiger wird and und ähm, obwohl ähm, es äh, stimmt dass ähm, in uh, großen Teilen der Arbeiterklasse, um, uh, sowohl Männer als auch Frauen daran beteiligt sind, uh, sind uh, Frauen immer noch uh, sehr viel stärker daran beteiligt und uh, tragen die Hauptlast dieser Arbeit. Um, it's also the case that capitalism profits from women's exploitation. Also der Kapitalismus profitiert auch ganz direkt von der Ausbeutung von Frauen. The sex industry, the beauty and fashion industries, they all uh, rest upon uh, the, the subjugation of women, actually. Und um, die Sexindustrie, die um, Modeindustrie und uh, die Schönheitsindustrie beruhen direkt uh, auf uh, der Unterdrückung von Frauen. Um, and globally we know, uh, in every country in the world, women as a source of low-paid work is extremely important for capitalism. Und äh, wir wissen ja, dass in jedem Land der Welt äh, Frauen als Quelle unbezahlter Arbeitskraft äh, für äh, den Kapitalismus extrem wichtig sind. Some of the most exploited workers in the world are young women in factories in China and Bangladesh, a real feature of capitalism today. Und, ähm, zu den äh, unterdrücktesten, am stärksten ausgebeuteten ArbeiterInnen der Welt gehören äh, junge Frauen in äh, China und Bangladesch, äh, die ähm, im heutigen Kapitalismus ähm, eine extrem wichtige Rolle spielen. Und ich fühle dass eine Diskussion über diese Fragen to absolut wichtig, wenn wir die Frage of movement we need wir heute um die frauen women's zu Full stop. Und es ist extrem wichtig, ähm, diese Punkte zu berücksichtigen, wenn wir überlegen, was wir brauchen, was für eine Bewegung wir brauchen, um ähm, endgültig äh, heute, äh, heute die Frauenunterdrückung zu überwinden. Aber ähm, ich werde jetzt erstmal über einen äh, bestimmten äh, Kampf sprechen, nämlich äh, den Kampf für das Recht auf Abtreibung in Irland, um danach dann äh, nur auf auf äh, den Abdrittungskontext äh, zurückzukommen. So in, in 2012 ähm um, there was a a very tragic case of a, a 31-year-old woman Savita Halappanavar who died as a result of Ireland's abortion ban. 2012 gab es den tragischen Fall äh, der 31-jährigen Savita Halappanavar, die ähm in äh, Folge der ähm, äh, des totalen Abtreibungsverbots in Irland gestorben ist. Savita uh, was having an inevitable miscarriage. Presented at a hospital in Galway, a public hospital, um, in great pain and an agony. Und, um, Savita hatte eine unvermeidbare und, um, war in Galway in einem Krankenhaus uh, in, uh, unter Schmerzen. Um, Savita went through many and many hours of suffering. Und in that time asked, can you not do, some, asked, can you do something about this, can you speed up this? There was an inevitable miscarriage there was no other end to that, the pregnancy was ending. What they said to her that they couldn't help her because this is a Catholic country. A nurse actually said that to Cevita. Und um, es war um, vollkommen klar, dass uh, der Kürtis nicht <lacht> lebensfähig sein würde und uh, die um, um, also die Fehlgeburt war unvermeidbar und äh, Savita hat äh, über viele Stunden ähm, äh, die Ärzte immer wieder gebeten, ob sie nicht, äh, ob sie nicht irgendwas machen könnten, um äh, den äh, Prozess irgendwie zu beschleunigen. Aber ähm, die ähm, Ärzte und äh, Pflegekräfte haben sich geweigert und gesagt, äh, nein, können wir nicht machen, hier ist ein katholisches Land. Blood, blood poisoning set in and Savita died as a result of that blood poisoning. Und äh, dann äh, ist Savita an Blutvergiftung gestorben. Um, a top an uh, obstetrician doctor said that had, had Savita received a termination when she requested one, she would like ninety to be still alive today. Und es gibt ein gynäkologisches Gutachten, nach dem Savita mit neunzig Prozentiger Wahrscheinlichkeit noch leben würde, wenn rechtzeitig gehandelt worden wäre. In the Constitution in Ireland, inserted at the behest of the Catholic Church in 1983, there is an abortion ban. Und äh, seit 1983 äh, steht äh, in Irland das Abtreibungsverbot in der Verfassung. Das äh, wurde damals auf Druck der katholischen Kirche reingeschrieben. Es ist der sogenannte achte Verfassungszusatz, äh, also der Eighth Amendment, nach dem äh, das ähm, Recht auf Leben äh, einer Frau äh, mit dem eines Fötus gleichgesetzt wird. Since then every single year thousands and thousands of women have traveled abroad to access an abortion. Und seitdem sind in jedem Jahr tausende Frauen äh, in andere Länder also vor allem nach Britannien äh, gereist, äh, um äh, dort einen Abbruch vornehmen zu lassen. A huge cost up to over a thousand euro today to travel to access one and also with great shame and and difficult emotional difficulty to have to travel in shame I and mean, in pledged in secrecy. Und ähm diese es ist äh, einerseits äh, sehr teuer, es also, kostet über 1000 Euro, äh, mit äh, Reisekosten äh, äh, abzutreiben und es äh, ist, äh, ist äh, halt verbunden mit riesigen emotionalen äh, Schwierigkeiten, äh, mit äh, Schamgefühl und mit, der, äh, äh, mit dem Zwang, äh, das komplett geheim zu halten. Und das ist eine üble Missachtung der Rechte und der Freiheit von Frauen. Aber es bedeutet auch um, eine extreme Gefahr für Frauen, uh, die uh, sich die uh, Reise nicht leisten können. oder in Fall von uh, Savita, die aus gesundheitlichen Gründen uh, offensichtlich nicht uh, reisefähig war und uh, deswegen eben an den Folgen des um, irischen gestorben ist. Die Einstellungen der irischen Bevölkerung haben sich äh, seit ähm, Jahrzehnten weiterentwickelt. Ähm, es, ist, ähm, die es sind die herrschende Elite und die katholische Kirche, die ähm, das ähm, Abtreibungsverbot unbedingt aufrechterhalten wollen. Um, and after the death of Savita, that came to light when there was a spontaneous demonstration of 20,000 people in grief and in anger. Und uh, nach uh, dem Tod von Savita kam das um, deutlich zum Vorschein, als es um, eine riesige uh, Demonstration von 20.000 Menschen gab, die um, uh, ihre Trauer und ihre Wut uh, auf die Straße getragen haben. And that was a, a spontaneous movement that arose in the context of Savita's tragic death. Das war eine spontane Bewegung, die sich äh, wirklich in Reaktion auf äh, diesen äh, tragischen Todesfall ergeben hat. die Socialist Party hat damals sofort die Forderung erhoben, dass ähm, die äh, Verfassung geändert werden muss, dass diese achte Verfassungszusatz abgeschafft werden muss, um ähm, äh, Frauen äh, Abtreibung zu ermöglichen und ähm, damit ähm, diese ähm, enormen Gesundheitsgefahren zu beseitigen. Unfortunately, the, the people who were calling the demonstrations focused on X-Case legislation. I'll explain a Leider haben sich äh, die um ähm, Organisatorin dieser ähm, Demo auf ähm, äh, eine Forderung nach X case ähm, Gesetzgebung, was das ist, wird gleich erklärt. Äh, ich denke. Which basically would be passing legislation to say that abortion is allowed if, if a woman's life is in immediate danger. Das bedeutet, dass um, sie nur gefordert haben, dass Abtreibungen in Ferien legalisiert werden uh, sollen, in denen nachweislich das Leben uh, der uh, Schwangeren gefährdet ist. Aber wir haben gesagt, sorry, das ist nicht genug, das ist nicht okay. Ist es ein verständnisvolles Level von Suffering und Tortur, die eine Frau durchführen muss, bevor Sie entscheiden, dass es unsere Leben in Gefahr und nicht unsere Gesundheit ist? Und wir haben gesagt, es geht gar nicht, weil ähm, äh, gibt es, äh, Man kann ja nicht eine Toleranzgrenze irgendwie festlegen, wie viel ähm, Leid und Schmerzen eine Frau ertragen muss, äh, bis man dann, äh, irgendwann sagt, es ist jetzt nicht mehr nur gesundheitsgefährdend, äh, das gilt jetzt als lebensgefährlich. And, and unfortunately, the demos being called around X case legislation demobilized people, because it seemed very obvious that the government was going to have to bring it in, and therefore, why would people get active on that minimal question? Und äh, leider äh, war die Forderung äh, nach äh, so einem Gesetz auch ähm, sehr demo, äh, demobilisierend, weil ähm, klar war, dass die Regierung so oder so sowas ähm, umsetzen müssen würde und dass äh, deswegen die äh, meisten Leute sich gedacht haben, gut, das kommt jetzt sowieso, dann muss man dafür auch nicht mehr auf die Straße gehen. Furthermore, if you ask for something minimal, you're going to get something extremely minimal. Und äh, außerdem, wenn man eine minimale Forderung aufstellt, ja. werden die Ergebnisse extrem minimal sein. So what ended up happening was that the Fine Gael Labour government passed legislation that uh, legislated for abortion if your life was in danger, but also reasserted Ireland's abortion ban, uh, including a 14-year prison sentence if you get an abortion or help to give an abortion uh, for any other circumstance. Und die äh, konservative Regierung hat dann tatsächlich so ein Gesetz verabschiedet. Ähm, dass äh, eben beinhaltet, dass nur bei Lebensgefahr ähm, abgetrieben werden darf und dass in allen anderen Fällen ähm, eine Frau, die abtragt und ähm, die äh, Menschen, die ihr dabei helfen, bis zu äh, 14 Jahre äh, Gefängnis dafür kriegen können. Anno in that context after Savita's death that the Socialist Party in Ireland established or the women in the Socialist Party established Rosa? Und ähm, daraufhin ähm, aus dieser ähm, Situation heraus halt, äh, haben die Frauen äh, in der Socialist Party in Irland die Kampagne Rosa gegründet. And we we das did that uh, from the point of view of abortion rights to try and build a very grassroots activist struggle based movement das uh, uh, not concerned really with lobbying politicians which a lot of the abortion rights movement is but aktiven struggle from below. Und, uh, wir haben uh, das von vornherein als kämpferische Bewegung von unten uh, konzipiert die uh, nicht versucht durch Lobbyismus uh, Verbesserungen zu erreichen sondern durch uh, uh, aktive Bewegung von unten but also with the broader political um, uh, idea behind it Uh, obviously also inspired by Rosa Luxemburg. Uh, precisely because we felt there were so many young women and young people in general being broadly politicized and they wanted to fight on all the questions of oppression, but abortion also being very the most immediate thing that we can win a, win on now in Ireland. But also with a breiteren äh, politischen concept, äh, äh, basierend natürlich auf Rosa Luxemburg and with. Ähm, ähm, also aus dem Grund, dass viele ähm, gerade junge Frauen ähm, in, äh, also sich Gedanken gemacht haben auch über breitere äh, Fragen von äh, Unterdrückung, Sexismus und ähm, Austerität und ähm, dass äh, die Forderung nach Abtreibung halt die erste Forderung ist, die jetzt gewonnen werden kann, aber nicht die einzige. Um, and since we A um, active uh, uh, group of women and young people, um, uh, and we've been extremely active on the question of abortion rights. Und um, seit wir Rosa gegründet haben, ist daraus eine sehr breite uh, Frauen- und Jugendbewegung geworden, die um, in um, der Frage von um, Abkommensrechten sehr aktiv um, ist und sehr erfolgreich okay. kämpft. Und zwei wichtige Kampagnen, die wir organisiert haben, waren der Abtreibungspillenzug und der Abtreibungspillenbus. We work in tandem Tamtam with Women on Web. There's a, a heroic organization of pro-choice doctors in the Netherlands that provide women with safe abortions with pills in countries like Ireland where they're banned. Und äh, wir haben dazu mit einer heldenhaften Organisation von Ärztinnen aus den äh, Niederlanden Women on Web zusammengearbeitet, die ähm Uh, Abtreibung also eine sichere Abtreibungsmöglichkeit uh, durch uh, Medikamente zur Verfügung stellt für uh, Frauen in Ländern wie Irland wo Abtreibung verboten ist. Um, so when women get abortions through women on web which we and we help them to do that they uh, go online have an online consultation with women on web.org and then get the pills posted to Ireland. Aber sie müssen in den Norden posten, wo abortion Abortionen auch verbunden sind. Aber sie sehen nicht die Pille in den Norden, die sie dort also, benutzen. Also es gibt die Möglichkeit dann für Frauen in Irland mit Women on Rap über das Internet Kontakt aufzunehmen, <lacht> online beraten zu lassen und dann die Pillen nach Irland schicken zu lassen, allerdings nur nach Nordirland. Denn in Nordirland gibt es zwar auch ein äh, Abtreibungsverbot, aber wenigstens wird da nicht die Post durchsucht und die Pillen beschlagnahmt, was äh, im äh, eben passiert. Yeah. And um, there's gibt a very uh, uh, famous uh, action from the, uh, second wave feminism in the 1970s in Ireland called the con contraceptive train. Contraception was legal in the north and illegal in the south and a bunch of uh, women from the south went up wir haben damit angeknüpft eine sehr ähm, bekannte Bewegung des, äh, der zweiten Welt des Feminismus aus den 70ern in Irland, den ähm, Vergütungszug, äh, äh, wo ähm Frauen äh, aus äh, Südirland, wo damals eine, eine Vergütung komplett verboten war, äh, mit dem äh, Zug nach Nordirland gefahren sind, wo es legal äh, war, äh, sich äh, ganz viel Verhütungsmittel besorgt haben und äh, damit dann wieder mit dem Zug in den Süden zurückgefahren sind. So we sought to of emulate this action, but with the abortion pill. Und äh, wir äh, wollten das halt nachmachen, bloß halt mit Abtreibungs um, And we tried to include as many from the women's and left movement as we could, but only a small amount supported us. Und, äh, wir haben versucht, so viele ähm, linke äh, Gruppen und äh, Frauenorganisationen wie möglich ja, damit einzubeziehen, aber nur sehr wenige haben uns dabei unterstützt. And actually it's interesting, the used against the action. Und es ist ziemlich interessant, mit welchen äh, Begründungen äh, viele Gruppen äh, ja, eine Beteiligung abgelehnt haben. Es ist ein Fokus auf Individualismus und nur individuelle Narrativen in, in, in the, the neuen movement to, to fight Oppression. In uh, der neuen uh, Bewegung gegen Unterdrückung gibt es eine, einen starken Fokus auf um, Individualismus und auf rein individuelle Einzelfälle um, die, um, also es wird ausschließlich um, von, also in Einzelfällen quasi um, und uh, propagiert Und obviously the voices of the oppressed themselves are very very important and crucial and have to be listened to and have to be heard und natürlich ist es sehr wichtig, sind die Stimmen der Unterdrückten selbst sehr wichtig und ihre individuellen Erfahrungen müssen berichtet werden und ihnen muss zugehört werden. Aber wir brauchen auch eine Perspektive, wie wir gewinnen können und dafür brauchen wir einen breiten und einen sehr entschlossenen Kampf. So, in Viele Leute aus der um, bestehenden Frauenbewegung oder Abtreibungsrechtsbewegung haben gesagt, um, ja, ich hab abgetrieben und ich fühle mich nicht wohl mit der Idee dieser Aktion. Es geht ohne zu sagen, dass es viele Frauen auf dem Abortionspill-Train gab, die selbst Abortions hatten, natürlich. Um, natürlich waren uh, bei uh, den uh, Frauen, die den uh, Abtreibungspillenzug organisiert haben, um, auch sehr viele war, die selber schon mal abgetrieben haben. Und äh, da wurde dann aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten von äh, einigen Leuten, die sich ähm, damit äh, nicht wohlgefühlt haben, abgelehnt sich an dieser... Ähm, äh, starken Aktion gegen ähm, also starken Herausforderung äh, des Abtreibungsverbots und ähm, sehr große Aktion dagegen zu beteiligen. But we ahead with the Aber wir haben es dann trotzdem gemacht. Because we felt we had a political calculation that actually we're so supported in society that it won't be possible for the state to arrest us, zu us, repress us. In fact, they will they will really not want to do that. <laughs> Wir haben gesagt, das Klima in der Gesellschaft ist gerade so vorteilhaft für uns. Wir haben so starke Unterstützung, dass, dass uns, wenn wir die Kampagne machen, jetzt nicht die Gefahr droht, eingesperrt oder sonst wie uh, bestraft zu werden, das kann der Staat sich gerade nicht leisten. And we were correct in that calculation. I mean Ruth Coppinger, uh, uh, Socialist Party Anti-Austerity Alliance tv was on the train and took this Pille in full view of the media and also waved the pills around in the Parliament. These pills are not legal. Und um, das war um, sehr. Um, um, ja, ein sehr beeindruckendes Beispiel davon war äh, Ruth Coppinger, unsere ähm, Abgeordnete im irischen Parlament, die ähm, da ähm, mitgefahren ist mit dem Zug, die ähm vor laufender wir Kamera an von dem Film genommen hat und die auch mit den äh Filmen äh, im Parlament äh, dann ähm hat, äh, die dann darum gebedelt hat, die ähm verboten sind. Um and believe this action you know wasn't enough to provoke a uh, push for a referendum. It absolutely has helped so many women get safe illegal abortions because now women know that this is an option. Und ähm obwohl ähm diese Bewegung äh nicht geschafft hat direkt so äh, ein Volksentscheid äh, über das Abtreibungsverbot zu erzwingen, ähm, war sie äh, trotzdem sehr erfolgreich, weil äh, sehr viele Frauen äh, jetzt wissen, dass es die Möglichkeit einer sicheren illegalen Abtreibung gibt. Und letztes Jahr im Herbst haben wir äh, diese äh, mit dieser Kampagne auf ein neues äh, Niveau angehoben mit dem äh, Abtreibungspillenbus. bus We drove the bus to a number of cities in Ireland um and uh, allowed women to come on to the bus needing an abortion they got an online consultation with a doctor and we gave them uh, abortion pills. Und, äh, wir sind also mit dem Bus quer durch Irland gefahren und ähm haben äh, Abtrabungspillen an Frauen verteilt, die sich äh, vorher online ähm kontaktieren konnten äh, ärztlich denn, ähm, über das Internet beraten wurden und äh, dann äh, quasi aus dem Bus äh, die Pillen bekommen haben. We directly helped over 20 women access safe illegal abortions with this action. Damit haben wir äh, mehr als 20 Frauen äh, zu äh, sicheren, illegalen Abtreibungen verholfen. It was actually heartbreaking participating in the action. Es war ähm, emotional ähm, ziemlich krass, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Like I kind of, I didn't think women would come on the bus because I thought, God, they're not going to want to ich hatte nicht damit gerechnet, dass ähm, Frauen tatsächlich äh, zum äh, Bus kommen würden, um sich die Pillen zu holen, weil ähm, es eine sehr ähm, aufgeheizte Stimmung gab. Da äh, standen äh, draußen irgendwelche ist und, äh, <lacht> und äh, gegen Abtreibung protestiert. Und ähm, das äh, stimmt aber nicht, es sind Frauen gekommen. But actually women came who uh, were in desperate situations women in abusive relationships women crying because they had three children in the last three years and were struggling to look after the children that they had it was absolutely heartbreaking zwar absolute belastend emotional bei der Frauen gekommen sind die, um, in um also die häuslicher Gewalt äh, ausgesetzt sind in ihrer Beziehung und, äh, oder die äh, in den letzten äh, drei Jahren drei Kinder äh, gekriegt haben und es äh, einfach nicht mehr aushalten. Um, the, the a, a Aber die Aktion äh, war ein Riesenerfolg. Aber die Aktion war ein Despite flagrantly breaking the law, I mean flagrantly breaking the law, the, the, the state did not do anything. The only uh, in, um, intervention from the state was the police asking us to move where we parked in Galway. And then we enter <laughs> party outside the Catholic Church there. <laughs> um, and, um, obwohl wir total offensichtlich ähm, gegen ähm, das Gesetz verstoßen haben, hat ähm, der Staat äh, überhaupt nichts äh, machen können. Die, äh, das ein, der einzige Kontakt, den wir mit der Polizei hatten, war, dass sie ähm, uns in Gelbeil gebeten haben, den Bus umzuparken. Und dann haben wir uns direkt neben die katholische Kirche gestellt. Also haben wir... Ähm, das ähm, irische ähm, Abtreibungsverbot damit komplett verhöhnt. wir haben auch etwas anderes erreicht, denn jetzt war das Thema so im Fokus, dass ähm, keine äh, der großen Parteien sich leisten konnte, die äh, Frage ähm, des achten Verfassungszusatzes weiter zu ignorieren. And in that context, what the establishment is trying to do is to limit the narrative to only certain cases. Und, um, in diesem auf Fälle zu So, for example, only cases of fatal fetal abnormalities, where the fetus can't survive. Or cases of rape, for example. Zum Beispiel nur auf äh, Fälle von Vergewaltigung oder auf Fälle, in denen der Fötus sowieso nicht lebensfähig wäre. Und es ist ähm, ein schreiendes Unrecht, dass in diesen Situationen, also noch nicht mal in diesen Situationen, äh, Frauen im Moment legal abtreiben können, natürlich. But what the abortion pilots was trying to do was to say listen women get abortions for lots of different reasons every single day they're none of your business and, and we're not gonna allow you to uh, ignore silence uh, and silence these women any longer Und ähm um, ja haben also unsere Message mit dem, äh, mit der Buskampagne war um Guck mal, Frauen kriegen jeden Tag, also treiben jeden Tag ab aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die Gründe gehen euch nichts an, aber es muss legal möglich sein abzutreiben und wir werden euch, nicht mehr, euch diese Forderung nicht mehr ignorieren lassen. Now, the situation um, that I explained yesterday with the, the government is, uh, well, no government has been formed, but it's eminently possible, if not likely, that the two major capitalist parties will come together in some way, Fianna Fall and Vitigale, both anti-choice parties, obviously. Und um, wie ich gestern erzählt habe, gibt es in Irland im Moment keine Regierung. Um, es gibt uh, Koalitionsverhandlungen. Und eine Möglichkeit, wo die wahrscheinlichste ist, dass zwei, die beiden größten kapitalistischen Parteien, viele faar und viele gerne Regierung bilden, die beide für das Abtreibungsrecht sind. I think that will be a very daunting and upsetting prospect for many women and working class people. Das ist für viele Frauen und ArbeiterInnen in ziemlich übel Vorstellung zur Regierung. But it can also clarify things about how we're going to win. Aber kann auch, um, werden, wie wir Because it's obvious that the slowly, slowly convincing each, each member of parliament one by one to be a bit nicer is actually not going to work. Weil es dadurch offensichtlicher wird, dass es ähm, nicht funktioniert ähm, individuell durch Lobbyismus einzelne Parlamentarier nach und nach wieder von zu überzeugen, noch mal ein bisschen netter zu sagen. And I think that there is already and will be, and in Rosa we're going to do whatever we can uh, to activate a mood that's there now to actually really fight for, for fight for repeal and to get on the streets to push for repeal. Und ähm, es gibt jetzt ähm, äh, bessere Möglichkeiten einer äh, großen äh, Bewegung auf der Straße für Abtreibungsrechte und äh, dafür ähm, äh, kämpft jetzt woanders der aktuelle Fokus. It's an important point that in Ireland actually the only political forces that are pro-choice are uh, political forces of the Socialist Left. No other political party is actually pro-choice. Und die, die einzigen politischen Kräfte in Irland die ähm, für die Legalisierung der Abtreibung sind sind ähm, sozialistische ähm, sozialistische Parteien keine andere Partei ähm, ist ähm, für Legal Abtreibung. And the Socialist Party in particular has been ähm, at the forefront of the struggle in recent years for abortion rights. Und ähm, besonders die äh, sozialistische äh, Party war ähm, in den letzten Jahren äh, vor allem dabei im Kampf für Abtreibungsrechte. Um, and it's so important for us that we uh, we do whatever we can to help this movement win. for us is that we in So as well as having uh, the most freezing tactics and how we're going to do that, we also need to raise and inextricably connect to our actual our program for for women and women's reproductive rights. Also geht es äh, uns nicht nur um die Taktik, wie ähm, die, äh, das Recht auf Abtreibung gewonnen werden kann, sondern auch um äh, ein äh, Programm, das äh, weitere Fragen äh, von Frauenunterdrückung thematisiert. Das bedeutet auch, dass eine Gesetzesänderung allein äh, nicht reicht, obwohl es natürlich sehr wichtig ist. We could legalize abortion tomorrow but the church still has a serious influence in pretty much all the public hospitals. Wir könnten jetzt morgen formal legalisieren, aber in fast allen staatlichen Krankenhäusern hat die katholische Kirche immer noch einen Einfluss. We don't want a situation where abortion is legalized but then the only place you can get it is with private clinics you set up and it still costs hundreds of euros. Und äh, wir wollen keine äh, Situation, in der Abtreibung legal ist, aber die einzige Möglichkeit abzutreiben äh, über ähm, teure Privatkliniken läuft, äh, die 100 äh, Euro äh, dafür verlangen. Der Kampf für Abtreibungsrechte ist deswegen untrennbar verbunden mit dem Kampf äh, um die Trennung von Staat und Kirche. Äh, Dafür die katholische Kirche aus den Schulen und den krankenhäusern rauszuschmeißen. Und äh, wir müssen ähm, auch äh, gegen äh, Austerität äh, kämpfen und die Kürzungen, die ähm, jetzt den ähm, das öffentliche Gesundheitswesen in Irland endgültig ruinieren, dass äh, vorher schon nicht so teuer war. So that all aspects of women's health can be catered for for free under a public health service. Wir fordern, dass ähm, alle Aspekte ähm, der ähm, Gesundheitsversorgung von Frauen kostenlos äh, durch äh, den öffentlichen Dienst äh, bereitgestellt werden. We need to challenge the private ownership of wealth and profiteering at the heart of Irish capitalism in order to get the money to provide quality public childcare. As it stands, childcare costs as much as a mortgage costs per month. Wir müssen ähm, auch den ähm, den Kapitalismus an sich herausfordern äh, und äh, das äh, Privateigentum, denn äh, die, also Um an das Geld zu kommen, um, um, Ge um Gesundheitsversorgung und uh, Unterstützung für Frauen zu gewährleisten und uh, zum Beispiel auch uh, Kinderbetreuung auf um, also kostenlose Kinderbetreuung, denn im Moment kostet Kinderbetreuung uh, im Monat uh, so viel um, wie um, ein Immobilienkredit. ein Beispiel, Struggle for Women's Freedom and Equality ist ein an anti struggle und deshalb ist der Kampf äh, für äh, Frauenrechte und für Gleichheit halt ein antikapitalistischer Kampf. Und in allen Fragen von Frauenunterdrückung äh, braucht es einen ähnlichen Ansatz, zum Beispiel äh, im Fall von Männergewalt gegen Frauen. I think that the movement against rape culture has been really effective in challenging attitudes and behaviours of, of, of young men, especially young men who don't want to be backward reactionary sexes. In their behavior, the movement against rap culture has a great contribution to the of especially young men, who are not part of a sexist culture. So, like in that way, a movement to change attitudes in society is important. Also ist ähm, eine Bewegung, um ähm, die Einstellungen in der Gesellschaft zu verändern, durchaus wichtig. Its it's, it's Aber allein nützt ähm, das nicht viel. Like, I mean, just look at the mass media. The corporate mass media is able to push sexist ideas in an extreme way. We have to challenge that and challenge uh, corporate power and corporate interest in order to even have so, begin to cut across the sexist ideas that are put out there, that affect, you know, a, a baby boy from the day it's born, as well as a baby girl. Und, ähm, guckt euch zum Beispiel, die, <lacht> guckt euch zum Beispiel die, ähm, kapitalistischen bürgerlichen Medien an, die, ähm, extremen äh, Sexismus, äh, verbreiten, oder, ähm, die ganze Werbung, die ganze äh, Kultur, ähm, de, die von äh, Konzernen gefördert wird und äh, vom ersten äh, Tag äh, des äh, Lebens an für, ähm, schon für neugeborene Babys, ähm, die sie auf eine Geschlechterrolle All be Ireland is particularly extreme with the role of the Catholic Church but pretty much everywhere you have judges in the courts that consistently blame victims of rape and sexual violence. Und uh, wir müssen auch uh, reakt gegen reaktiven Daten kämpfen, denn um, natürlich ist Irland jetzt ein besonders krasser Fall, aber in fast jedem Land gibt es um, gibt es Richter und gibt es uh, Gerichte, die uh, Vergewaltiger freisprechen und uh, dabei mit Victim blaming uh, argumentieren. And a massive issue now um, Uh, is the question of housing. eine ganz äh, massiv wichtige Frage ist jetzt äh, die Frage äh, des Wohnungsbaus. There's housing es gibt in Irland gerade eine extreme Wohnungskrise äh, verursacht durch äh, Profitmacherei und dadurch dass äh, nach äh, Profitinteressen gebaut wurde und nicht nach den Bedürfnissen der Menschen. Rents boom die Mieten sind immer noch so hoch, wie sie ähm, zu den äh, Höchstzeiten des Wirtschaftsbooms waren in Irland, während äh, die ähm, Löhne total am Boden liegen. It's hard to leave an es ist äh, so schon schwer genug, eine gewaltförmige Beziehung zu verlassen, weil... Ähm, Teil dieser Gewalt auch emotionale Gewalt ist und äh, wie ähm, der Frau die Vorstellung eingeimpft wird, äh, du äh, bist äh, ohne mich äh, wertlos, du kommst gar nicht alleine klar und so weiter. Und ähm, dazu kommt dann aber äh, noch die äh, Bedrohung, äh, dass äh, die drohende Obdachlosigkeit, äh, wenn, äh, einen großen Partner dann verlässt und ähm das ähm äh, wird dazu führen, also die Wohnungskrise wird dazu führen, dass in Erland Frauen sterben. And in that way, we need to uh, build a very strong women's movement, but it's strongest when it rolls beside its demands in this way. And also sees that it needs to build a broader struggle of the 99% of working people. None of whom benefit from the status quo and from capitalism. And actually that's necessary, because it's the only way we can effectively challenge capitalism. Und deswegen brauchen wir eine breite Bewegung, eine breite Frauenbewegung, aber auch eine um Bewegung der 99 Prozent der Arbeiterklasse, der Arm und der Jugend gegen den Kapitalismus. Denn ähm, nur so, durch eine breite Massenbewegung, können wir den Kapitalismus herausfordern. Und Grundlage der äh, Begrenzung der äh, Selbstbestimmung äh, von äh, Frauen, äh, besonders in der Fortpflanzung, ist eine tief verwurzelte Misogynie die persönliche und sexuelle freiheit von frauen wird äh, massiv beschnitten. it's it's baby so on and nothing else auf der grundlage einer ideologie die frauen als äh, gebärmaschinen und als ähm, ja, kostenlose pflegekräfte sieht und als nichts anderes and still, and, uh, and in like States, und um, es, sagt, es sagt was, äh, aus dass äh, diese Ideen nicht nur äh, immer noch äh, existieren sondern auch ähm, in manchen Ländern wieder ausbreiten, zum Beispiel ähm, in den USA, wo ähm das Recht auf Abtreibung vor Jahrzehnten schon gewonnen wurde. And what we absolutely do not need is more pro-capitalist bourgeois feminism of the Hillary Clinton worshipping kind. Und was wir überhaupt nicht brauchen, ist so ein uh, neuer pro-kapitalistischer bürgerlicher Feminismus wie von den Hillary Clinton Anbietern. You know, Clinton is a warmonger. She's a candidate of Walmart, of Wall Street. Also Clinton is a is a candidate from Walmart and Wall Street. And I think it's so uh, amazing and interesting to see that, that actually young women are the biggest supporters of Bernie Sanders because of his broader program. I mean, he's actually better on reproductive rights than Clinton, by the way. Und es ist äh, total cool zu sehen, dass ähm, unter den aktivsten äh, Unterstützerinnen von Bernie Sanders viele junge Frauen sind und ähm, dass äh, Sanders-Programm äh, äh, ähm, zum Beispiel zur Abtreibungsfrage äh, tatsächlich fortschrittlicher ist als das von Clinton. Aber also auch free, free uh, college debt for ein decent pay decent uh, standard of living and uh, anti wall street anti the billionaire class that actually is really inspiring the young generation and young women leading that in sehr, it's very, very inspiring besonders auch weil ähm, seine Forderung nach ähm, abschaffung von studiengebühren damit abschaffung der ähm, verschuldung für äh, Leute nach dem studium und ähm, andere äh, soziale Forderungen und die äh, Herausforderungen gegen die Wall Street mm -hmm. extrem ähm, elektrisierend und ähm, ja mm, anregend sind für ähm, eine äh, ganze Generation von äh, Jugendlichen besonders jungen Frauen. eigentlich, actually I think that example is a a really clear example that, that pro capitalist liberal feminism has actually no appeal for junge young generation now. Und äh, das beweist, dass der ähm, kapitalistische, liberale Feminismus ähm, junge Frauen äh, momentan äh, überhaupt nicht erreicht. Das ist äh, eine gute Sache. Lasst uns äh, diesen bürgerlichen Feminismus begraben und eine Bewegung aufbauen, die gewinnen kann.